Liebe tut der Seele gut. Und das ganz ohne Ausnahme. Es tut mir gut, geliebt zu sein. Ein von Gott geliebtes Geschöpf. Und das gilt natürlich für alle anderen genauso für Gottes Geschöpfe. Da steht es mir auch gar nicht zu, da auszusondern. Umso erstaunlicher finde ich es, dass die katholische Kirche, konkret der Vatikan, in dieser Woche gerade erst verlautbart hat, dass sie gleichgeschlechtliche Paare nicht segnen können ja sogar ein Verbot dessen ausgesprochen haben, weil Homosexualität eine Sünde sei und die Sünde ja nicht zu segnen sei. Die sind doch genauso Geschöpfe Gottes wie alle anderen auch. Ich verstehe das nicht. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen. Und ist nicht gerade diese Tageslosung auch ein Fingerzeig, wo wir sein sollten? Denn nach wie vor sind Homosexuelle leider immer noch Randfiguren in unserer Gesellschaft. Ganz häufig eben doch diejenigen, die mit Anfeindungen, übler Nachrede und Ähnlichem zu rechnen haben, weil sie eben nicht anerkannt sind als gleichwertige, geliebte Geschöpfe Gottes. Und Hagar in der Wüste, die ausgestoßene Magd, Gerade die ist es, die nicht gewollte, zu der Gott sein Engel sandte, um ihr zu helfen, um bei ihr zu sein. Und sie benannte ihren Gott und sagte, du bist ein Gott, der mich ansieht. Ja, sie hat er angesehen. Und ist nicht auch Jesus gerade zu denen gegangen, die nicht im Mittelpunkt der Gesellschaft standen? Zu den Ausgestoßenen? Und sind wir nicht in Jesu Nachfolge? Ich kann gar nicht anders, als heute diesen Segen ganz speziell allen gleichgeschlechtlichen Paaren zuzusprechen. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse leuchten das Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe das Angesicht zu euch und schenke euch Frieden. Amen.